Sie wollen Pipeflow testen? Gute Idee. Ich habe noch eine gute Idee für Sie. Machen Sie das am besten über www.pd-experts.com aus zwei Gründen. Erstens einmal bekommen Sie dann nämlich 30-Tage-Testversion und nicht nur 14 wie über die Pipeflow-Seite direkt. Und zweitens, ich schicke Ihnen dann ein Video, in dem Sie sehen, wie man so die Grundeinstellungen macht. Da gibt es ein paar so Dinge, die sollten man am Anfang machen und dann kann man Pipeflow direkt testen. So, aber jetzt schauen wir uns an, wie man die Testversion startet. Dazu gehen wir am allerbesten einmal auf pd-experts.com. Wie gesagt, Sie können da hier 30 Tage testen und nicht nur 14. Da klicken wir jetzt mal drauf und das leitet uns weiter direkt auf die Pipelife-Seite. Gucke, wollen wollen wir mal akzeptieren und kostenlos testen. Und da steht schon, da hier haben wir 30 Tage. Ich verwende eine berufliche E-Mail, die bei mir heißt Pipelife Tester. Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärungen. Wenn Ihnen einmal sehr langweilig ist, könnten Sie ja durchlesen, aber das tut wahrscheinlich gar niemand. Ja? So, los geht's. Wir müssen ein paar Sachen machen, nämlich unseren Namen eintragen. Und da würde ich Ihnen empfehlen, machen Sie, das, machen Sie dann einen echten Namen. Ja? Also Ihren ganzen Namen, nicht nur einen Vornamen, weil das brauchen Sie nachher an mehreren Stellen später dann. Ja, Ein Passwort hätten wir gern. Das verrate ich Ihnen jetzt nicht. Ist in Ordnung, na bitte. Und irgendeine Telefonnummer. Da, hier ist es wieder ganz egal, was Sie da nehmen. Es sollte nur echt ausschauen. Ja? Sie werden auch nicht angerufen. Übrigens, falls Sie das nicht über unsere Seite gemacht haben, es gibt da hier Apply-Promo-Code. Da könnten Sie eingeben, pdp-amazing-tools, dann haben Sie auch wieder 30 Tage, falls Sie nicht über unsere Seite gegangen sind. Ja? Aber egal. Gut, helpful Tipps können wir machen. Die sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, das ist eine Art Newsletter, kommt nicht zu oft. Ja? Ist aber ganz gut eigentlich. Ja? Ich mache es jetzt nicht, weil ich kenne es schon. Gut, das ist wieder ganz egal. Das ist für die Statistik vom Pipeline selber. Keine Vertriebstools genutzt außer Auto und Excel und ich will Deals schneller abschließen. Wie gesagt, das ist für die Statistik, was Sie da ankreuzen, ist ganz egal. So, weiter geht's. Name des Unternehmens, da würde ich schon das Richtige reinschreiben an Ihrer Stelle, weil das ist das, was auf der Rechnung nachher umsteht, die Ihnen ein Pipeline schicken könnte. Ja, wir können Ihnen auch Rechnungen schicken, also wenn Sie wollen, könnten Sie die Lizenzen über uns, uns abrechnen, dann kriegen Sie eine Rechnung von uns in Deutschland. Ähm, oder aber eben über Kreditkarte am Pipeline selber, das ist das, was da auf der Rechnung draufsteht. Ja? Also da würde ich schon das Richtige nehmen. Wie groß ihr Unternehmen ist, ist wieder ganz egal. Das ist für die, für die Statistik von Pipedrive. Wie viele Leute? Zwei bis fünf. So, und jetzt wird der Account schon erstellt. Sehen Sie, wie einfach das ist? Und schon nochmal fertiges PipeDrive. PipeDrive redet am Anfang wahnsinnig viel mit Ihnen. Ja. Das ist der James von PipeDrive, der schreibt Ihnen noch immer wieder Nachrichten. Ich muss aber eine Eins verraten: Das sind keine personalisierten Nachrichten. Die schreibt bei mir genauso. Also wenn Sie sich geehrt fühlen, tun Sie es ruhig. Ja, aber <lacht> kein Riesengrund dafür. Können Sie mal anschauen. Die sind, wie soll ich sagen, ein wenig saleslastig ankaucht. Ja. Sie sind aber nicht schlecht. Also um sich Inspirationen zu holen, sind die auf jeden Fall ganz gut. Können Sie einmal starten. Da unten können Sie noch aussuchen, ob Sie das Ganze mit Beispieldaten beginnen wollen oder ob Sie das alles von selber machen wollen. Ja? Ich probiere jetzt einmal aus, das Ganze mit äh, Demo-Daten zu starten. Ja? Dann haben Sie gleich was drinnen stehen. Können es machen, wir können das im Nachhinein auch alles löschen. Wie das geht, das fragen Sie am besten uns. Am besten über das Kontaktformular auf www.pd-experts.com. Da steht es genau drauf. Ja, so, jetzt haben wir Daten drinnen und let's get started und los geht's. Wenn Sie die Testphase bei uns gestartet haben, dann schicke ich Ihnen jetzt noch ein Video zu, ähm, in dem drinsteht, welche grundsätzlichen Einstellungen Sie sonst noch so machen könnten. Ja, das sind ein paar so Kleinigkeiten am Anfang, die speziell auf den deutschsprachigen Raum zugeschnitten sind. Ja, Video kommt, innerhalb der nächsten, ich traue mich zu behaupten, 24 Stunden spätestens. Ja, wahrscheinlich sind wir schneller. Und wenn Sie Fragen haben, pd-experts.com.